Guten Morgen im letzten Block der OpenStreetMap Community hier in diesem Saal. In der Community haben wir Projekte vor Ort, Stammtische und das wird jetzt der Schwerpunkt in diesem Block sein. Und zunächst wird mal darüber berichtet von Robert Danzinger, wie man Migranten, einbinden kann, integrieren kann durch Mappen. Ich wünsche viel Spaß bei dem Vortrag. Ja, guten Tag. Ähm, nur ganz kurz zu meiner Person. Äh, ich heiße Robert ähm, und ich bin amerikanischer Staatsbürger. kam Ich äh, 76 1976 zum ersten Mal nach Deutschland und wohnte, dann arbeitete in der Uni und lebte ich, dann 30, lebte, ich 30 Jahre in Italien. Ähm, ich bin schon länger weg, kein, keine, kein Problem, ähm, Lebte ich 30 Jahre in Italien, arbeitet bei der EU, äh, im EU-Institut in Florenz, zur Universität. Gut, und äh, kam ich zurück nach Deutschland, äh, in, ich arbeite in IT und äh, kam ich zurück nach Deutschland und habe ich ein Rentnerstudium gemacht sozusagen äh, an der Universität Heidelberg in Geographie, Kartographie, Geoinformatik und Irgendwann mal kam ich an eine humanitäre Kartografie und habe ich dieses Projekt äh, in Mannheim äh, gestartet. Gut. Ähm, es gibt, wer interessiert ist, es gibt auch ein paar Blätter dort äh, nachher, ähm, Sie können was nehmen, mitnehmen, sind nicht so viel, vielleicht 15 oder 20 Stück da. Ähm, ja, äh, erstmal das Projekt wie, wie man sieht, äh, Integration fördern und humanitäre äh, Hilfe leisten. Das heißt, das Projekt hat zwei Ziele im Endeffekt. Und ähm, die ja wir binden, wie äh, gesagt, wir binden ähm, äh, neu zugewanderter. Ähm, einige sind Migranten, einige sind einfach neu zugewandert. Das ist ein große Polemik um, wie man das nennt, ich will das hier jetzt vermeiden, auf jeden Fall neu Und ähm, äh, wir benutzen die äh, Mappathons, um dieses zu tun. Ähm, ja. Und äh, indem bei einem Mappathon kartografieren äh, im Tandem äh, an jeder PC-Arbeitsplatz oder nebenstehende Arbeitsplätze äh, ein äh, Einheimischer, äh, nicht unbedingt Deutscher, aber einfach, die hier schon lebt, und ähm, neu äh, Zugewand Zuge äh, zugewandelte Arbeiten eigentlich zusammen. Da findet ein Austausch statt. Hier haben Sie ein paar Bilder aus unserem Mapathon, Sie bekommen eine Idee, wie es dann tatsächlich aussieht. Ich habe Videos, aber das lassen wir hier für jetzt, die kann man immer auf dem Website äh, sehen. Uh, so sieht's aus, ganz bunt, ganz schön durchgemischt. Das sind ganz schöne Veranstaltungen. Um, von uh, zwischen Wir haben zwischen Okay. mache ich muss mal klicken hier. Uh, okay, das ist zu meiner Ich arbeite auch oh, Sollte ich auch hinzufügen, ich arbeite auch mit Kato NG Ich bin im Direktorium für Kato NG und äh, sie haben dieses Projekt äh, vom Anfang an äh, unterstützt. Ähm, sie können hier mal sehen, wo wir unser Geld bekommen haben. Es ist nicht kost sehr kostenspielig. Ähm, wir, die Idee ist eigentlich, in gewissem Sinn, manchmal scheint es mir Idioten einfach. Man macht Mappathons und bringt, rekrutiert äh, Neuzugewandte, rekrutiert Einheimische und bringt die zusammen und man arbeitet zusammen. Das ist sehr einfach, aber das hat eine große Resonanz. Ähm, gefunden in Mannheim äh, bei den Integrationsträgern. Ich habe vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahre angefangen, vor den Integrationsträgern, äh, das heißt ähm, äh, bei ähm, Goethe-Institut, äh, bei Internationalen International Bund und ähm, der äh, Volkshochschule. Und äh, naja, und jetzt haben wir seit, äh, seit dem Anfang in Januar 2018 haben wir 22 Marathons äh, veranstaltet, in vier verschiedenen pc räume in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Und äh, Sie können hier die Teilnehmer Teilnahmes Teilnahmen, wie viele Teilnahmen, 550, 162 verschiedene Personen. Im Schnitt kommt jeder neu zugewanderte viermal, das heißt so vier verschiedene Marathons und äh, die Tandempartner kommen dreimal im Schnitt. Aber wir haben das sind große Variation. und die sind neu zuwendig, die kommen aus 23 Ländern. Diese Angabe müssen sie mir nicht äh, geben, es kann sein, dass es ein paar mehr ist. Aber ähm, na, äh, hauptsächlich würde ich sagen, über 50 Prozent, weit über 50 Prozent sind Syrier. Ja? Und die sind hochgebildete Menschen zum großen Teil. Sehr hoch, Ingenieure, Rechtsanwälte machen ihr Leben neu hier. Viele wollen an der Universität, die Jungen wollen an der Universität studieren. So ist es. Ja, was ich, ich rede über überhaupt keine Technologie, weil es gibt keine Hochtechnologie in dem Sinn hier zu diskutieren. Ich wollte über die Organisation, wie das Projekt organisiert ist. Und wenn ich nicht dazu komme, weil ich kann, wenn ich anfange zu reden, kann ich bis ja, ewig darüber äh, sprechen, ähm, was ich gerne hätte, was ich gerne sehen würde, ist, dass jemand hier interessiert wäre, in ihr, wo, wo, wo sie wohnen, so ein Projekt aufzuziehen. Ja? Das, und ich bin bereit, äh, mehr als bereit zu helfen. Unser Verein hat keine imperialistischen äh, Träume, sonst was. Wir bleiben lokal, aber wir werden euch gerne helfen wenn ihr sowas aufziehen wollt. Wir haben ziemlich viel Erfahrung. Und äh, ja, das ist der letzte Slide, aber ich wollte das sagen, bevor, bevor ich mein Zeit esse. Ja, ähm, ja äh, wie die Organisation des Marathons, das, äh, das klingt banal, aber das ist nicht sehr banal. Ähm, erstmal liegt, sind sehr viele Kontakte. Kontakt ist, ist notwendig und das nimmt den großen Teil der Zeit, die Kontakt mit den Menschen. Ja, eins ist Informationen vorzubereiten, Notizen zu schicken, auf jede ähm, E-Mail antworten. Ich komme vielleicht später dazu. Ähm, der Kontakt ist fast so gut wie ausschließlich E-Mail. Ähm, ich kündige den äh, nächsten Termin. Es ähm, ist ein Termin, wie gesagt, jede vier bis sechs Wochen. Ich kündige normalerweise zehn bis zwölf Tage im Voraus äh, per E-Mail äh, bei den Neuzugewanderten. Wenn Doodle-Umfragen benutze ich auch. Ah. Und es geht so, dass bei den Neuzugewanderten, sie, sie müssen antworten und sagen, dass sie kommen. Ich kündige das an und ich habe nur begrenzte Plätze. Das heißt, ich habe maximal 20 PCs in den Räumen, maximal. Die PC-Räume geben sie mir äh, gratis zur Verfügung, Volkshochschule und andere Instituten, Hochschule, Volkshochschule und äh, Stadtbibliothek in Ludwigshafen. Ich kündige das an und first come, first serve. Ja, die Neuzugewanderten sagt, ja, ich möchte kommen, ich halte einen Platz frei. Und da uh, schicke ich dann vielleicht ein bisschen Informationen, wenn sie kein OSM-Konto haben. Uh, das Schwierigste, wo ich manchmal ein bisschen Schlaf verliere, ist kurz vor, so ein paar Tage vorher. Ich, es, wirklich, es lebt davon, dass die Leute arbeiten zusammen. Also ich muss versuchen, fast genaue Anzahl von Einheimischen und ähm, Neuzugewanderten zu mobilisieren. Und das ist wirklich nicht sehr einfach. Das ist, das ist ja, ein bisschen Nachhaken aus Erfahrung. Aber das ist, das ist nicht so einfach. Und ja, ein Marathon läuft wie in vielen Marathons ab. Was, was ich hier betonen will, das ist in Schrägschrift, ist, dass wir machen eine Pause bei jedem Marathon gemeinsam. Alle gehen runter zur Cafeteria oder wo wir einen Snacks und so weiter haben. Kann man nicht im Zimmer essen. Das sind nicht unsere PCs oder den Laptops von den Personen. Und äh, alle gehen zusammen und dort wird, geht weiter diese Interaktion. Ja, unser Staff, meine Frau, sorgt dafür, dass, ähm, dass äh, alle kommen zu einem großen gemeinsamen Tisch, dass nicht jeder sitzt in jeder Ecke und, und redet mit den Freunden. Ähm, die Projektauswahl sind immer Hot-Projekten. Ich versuche, es ist nicht unbedingt nötig, aber ich versuche, ähm, eine Problematik, äh, Flucht- und Vertreibungsproblematik, sozusagen in Gegenden, wo diese Problematik ist, äh, zu, zu kartografieren. Aber das ist nicht unbedingt nötig. Man sollte äh, nicht, nicht denken, dass Sie nur das tun wollen. Ähm, ich gebe auch in Hintergrundsinformationen, so gut wie ich kann, in fünf Minuten Hintergrundsinformationen zu den Projekten. Und da äh, gibt es Alternativprojekte für Leute, die wirklich gerade anfangen. Ähm, ja, Rekrutierung. Ähm, wo bekommt man, das war am Anfang das große Problem, wo bekommt man, äh, wo findet man Leute, die teilnehmen würden, neu ja? Ich gehe jede drei, vier Monate beim Kurswechsel, weil die Integrationsträger, Kurs geben. Goethe-Institut, wie gesagt, äh, international Bund. Jede drei, vier Monate haben sie neue Gruppen. Die Leute haben immer, mindestens sind im B2-Kurse, weil sonst verstehen sie gar nicht, was, ich, was wir denen erklären. B2, C1 äh, öfters, meistens. Und äh, ich gehe dreimal im Jahr und mache eine Präsentation von 30, 40 Minuten, was das Projekt ist, und versuche den, sozusagen den Kursteilnehmer äh, zu überzeugen. Und wie gesagt, ich suche keine große Anzahl, ich will nicht tausende von Leuten haben, das interessiert mich nicht. Und wenn ich hingehe, es sind 30 Leute im Zimmer, und ich fünf, sechs, sieben Leute sich einschreiben dafür, dann kommen in meine Verteilerliste, das ist wirklich Erfolg. In der, Z in der ich habe Umfragen, ich sehen, aber das gibt nicht nur, dass ich rekrutiere, aber auch, dass äh, Freunde bringen Freunde. Das heißt, word of mouth ist ein... Bei Tandempartner ähm, habe ich angefangen mit meinen Freunden im Bekanntenkreis und langsam ist das gewachsen. Ich habe jetzt eine Übereinstimmung mit der Hochschule, Fakultät des Sozialwesen in der Hochschule Mannheim äh, und einige Studenten, äh, Im Sozialwesen machen das, äh, kenne ich die ganze Einzelheitsleine, aber sie machen das zu ihrem Jahresprojekt. Das heißt, sie begleiten, sie kommen als Tandempartner, Studentinnen, Studentin ähm, die sind ein bisschen, ein bisschen mehr Power als die Student, Studenten dort in, in dieser Fakultät scheinbar, und sie kommen und, äh, äh, in der Rolle der Tandempartner, so etwa acht oder zehn jedes Mal. Um, und dann mache ich andere Sachen um, um, um andere Vorstellungen uh, um das Projekt sozusagen bekannter zu machen. Gut uh, wichtig hier ist wichtig essentiell ist die Kommunikation. Uh, über die Zeit, das können Sie sich vorstellen, ich habe ein lokales Netzwerk, Informationsnetzwerk aufgebaut, mit einigen von den Integrationsträgern, lokale und regionalen Behörden, das ist sehr wichtig, mindestens in Mannheim, die sind sehr offen, das alles läuft sehr gut, Bei den, über den Integrationsbeauftragten in Mannheim und in Ludwigshafen vor allem. Bildungsinstitutionen, wie ich gerade gesagt habe, Hochschule. Es gibt Schlüsselpersonen, es gibt immer, muss man die Augen aufhalten. es gibt immer Schlüsselpersonen. Und wenn du, wenn du erkennst, eine von diesen Personen, die spielen eine ganz wichtige Rolle, äh, im, äh, sozusagen, dass das Projekt weiterlebt und immer neue Leute ähm, dazukommen. Äh, sprechen ein bisschen mit Migrantenorganisationen, das ist ein bisschen problematischer. Äh, Oh, aus Gründen, die ich nicht hier erläutern, aber es ist ein bisschen problematisch dort, aber es gibt auch was. Und da gibt es interkulturelle Zentren. Arme. Kommunikation. Ich gesagt, der große Zeitaufwand, sehr, sehr große Zeit geht in die Kommunikation. Und wichtig ist, ich fand es wichtig, ich meine, es ist meiner Meinung, jede Kommunikation, jede E-Mail, manchmal sprechen Sie mit mir, schreiben Sie auf WhatsApp, jeder... Interaktion mit den, insbesondere in den Kreisen neu zugewanderten, jeder wird individuell geantwortet. Diese individuelle Aufmerksamkeit scheint eine sehr große Rolle zu spielen. Ich habe das gemerkt im Laufe der Zeit. Also ein großer Zeitaufwand. Und ich versuche alles über E-Mail, weil wenn WhatsApp und dann kommt Twitter und da, da kann ich nichts mehr machen. Das heißt, ich versuche alles über E-Mail über e zu, zu kanalisieren, mache ich wirklich große Anstrengungen. Ab und zu mal über WhatsApp läuft das auch, aber so ist es. Ja, wir machen Umfragen nach jeder oder 16 von den ersten 20 Umfragen, 20 und Veranstaltungen in 2018, 2019. Wie, wie bin ich mit der Zeit hier? Fünf Minuten noch, okay, gut. Dann äh, 16. Wir haben 192 ähm, Fragebogen sind zurückgegeben worden. Jetzt mache ich die Sachen online. Vorher war das auf, auf Papier. Aber von den ersten äh, 2018-2019 äh, man kann ein paar äh, Ergebnisse sehen, dass äh, an, angeworben ähm, diese Umfragen in den ersten zwei Jahren waren fast ausschließlich bei den Neuzugewanderten. In jüngster Zeit habe ich angefangen, auch die Tandempartner über gewisse Sachen zu fragen, aber diese Ergebnisse sind, sind, präsentiere ich noch nicht. Die sind sehr wenig. Wir haben den Leuten zwei Drittel sind angeworben durch diese Präsentation, die ich mache bei den Integrationsträgern, aber ein Drittel sind Freunde von Freunden. Das heißt, diese Word of Mouth. Leute kommen, die bringen Freunde. Die schreiben mir, kann ich kommen? Ich möchte kommen an dem Tag und kann ich einen Freund bringen? Und wenn ich einen freien Platz habe, ja. Kein Problem. Ähm, Schwierigkeiten, ja, sie sehen, dass wenig, relativ wenig Schwierigkeiten, einige Sprachschwierigkeiten oder ein bisschen Schwierigkeiten mit der Softwareanwendung. Wir benutzen ähm, ID und JOSM und ich push immer für JOSM, dass sie das lernen, weil das ist auch ein it kenntnis gewinnen ja. Und ähm, seit, äh, wir, seit ich wirklich angefangen habe, Ende 2019, 28 Prozent sagen, sie benutzen während der Marathon JOSM. Äh, Zufriedenheit, sind die alle scheinbar zufrieden, die sind alle sehr hoffentlich. Ich hoffe, dass sie wirklich zufrieden sind. Ähm, ja, was gefällt denn? Das ist eine interessante Frage. 85 von, äh, das sind Mehrfachnennungen natürlich möglich. 85, Sie sehen, haben Sie Sprachpraxis, ich kann lange darüber reden, diese Neuzugewanderten, neu die in die Sprachschule, die haben sehr wenig Gelegenheit, außerhalb der Sprachschule, mit, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, ihre Deutsch zu benutzen, sehr wenig Gelegenheit, gibt es Gründe, aber wie gesagt, es geht darüber hinaus, ähm, neue Menschen kennenlernen, das gehört ein bisschen mit der Sprachpraxis, so ein bisschen konzeptuell, ähm, dass sie wirklich neue Erkenntnisse äh, über Geografie, IT, das ist auch sehr wichtig für, die, für viele, wie, wie man von sieht, 110, und was mich immer wirklich sehr begeistert, weil ich höre das immer wieder, ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass sie, sehen, dass viele, viele sehen es sehr wichtig, dass sie Gelegenheit haben, andere Menschen zu helfen. Ja, sie haben, sie erkennen, dass sie, äh, dass sie viele, viele äh, bekommen haben hier in Deutschland nach ihrer Flucht, viele die Syrer vor allem, und dass sie, das ist eine, ich, ich interpretiere das als eine Art Empowerment, ja, dass sie, dass sie zeigen können, dass sie, dass sie anderen Leute helfen können und konkret helfen können. Hier ist die Ursprungsländer, das sind die äh, ISO Codes Syrie, Syrien von den äh, äh, Umfragen, Antworten sind äh, so gut wie die Hälfte. Äh, Syrien, Nigeria, okay, äh, Bulgarien und so weiter. Okay. Und jetzt. Oh, ich bin bei der letzten Slide auch. Wie geht es weiter? Ich, wüsste, ich würde sehr gerne äh, Mapatons organisieren, in Firmen sitzen. Ähm, mit, mit Firmen, äh, dass sie äh, ihre äh, Mitarbeiter geben. Wir haben es einmal gemacht bei der Abende, das heißt der Volkshochschule in Mannheim, äh, haben die äh, Mappaton gehabt, wo die Tandempartner waren. Ähm, Lehrer und so weiter aus der Lehre und andere Staff aus der Volkshochschule in Mannheim. Aber ich würde das gern weitermachen. Ähm, ich muss, ich, ich muss bald neue oder weitere Rekrutierungsquellen erschließen für Tandempartner und für Neuzugewanderte. Ähm, ja, die Mappathons, mindestens bei uns, bleiben mit einer kleineren ähm, Teilnehmerzahl. Das ist, äh, dieses, das ist eine gewisse Intimität, kann man nur sagen, die entsteht in diesem Raum. Aha, man kennt die Leute äh, mit Namen. Jeder hat ein Namensschild und ich will kein Mega, Mega Mappathon äh, gestalten. Und wie, wie gesagt, wir bleiben lokal. Das heißt, äh, ich werde gerne Helf gerne, wenn jemand das tun will, sollen mich nur kontaktieren. Und ähm, Sie können auch nach Mannheim kommen und äh, und mitmachen. Ja? Einmal sehen, wie es geht. Ja? Muss man nur äh, über die Website kontakti äh, mich kontaktieren und äh, würde ich mich freuen, wenn jemand das tun will. Gut, das, das wär's. Ich habe äh, noch was. Nee? Das wär's. Danke. Fragen? Ja, natürlich. Ja, vielen Dank, Robert. Und äh, jetzt ist das Auditorium wieder gefragt. Äh, gibt es Anmerkungen da oben, bitte? Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe zwei Fragen und äh, die erste ist, äh, wie stark ist die Mannheimer OSM-Community damit eingebunden? Die Mannheimer? Äh, OSM-Community. Uh, Heidelberger äh, so. OSM. Heidelberg ist eingebunden. In Mannheim, ich habe natürlich alle Mappers in Nearby kontaktiert. Zwei oder drei haben teil, sind eingeschrieben als Tandempartner. Aber grundsätzlich ist Heidelberg, wo ich das studiert habe, die ähm, äh, gibt es diese Pro, äh, Projekt hi in Heidelberg, die ich das kennt, Und die sind Kollegen, sozusagen. Als ich mein Rentestudium gemacht habe, habe ich die Leute kennengelernt und sie machen auch mit. Ah, okay, okay, vielen Dank. Und die zweite Frage ist, es würde sich ja eigentlich auch äh, dann Folgetreffen äh, äh, ansch anschließen können. Das heißt, die haben das einmal gemacht und dass man sagt, äh, das war jetzt äh, so ein so gutes Treffen, wir machen das Regelmäßig, oder regelmäßiger, dass es halt zwei oder drei Treffen gibt? Nee, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Ohr funktioniert nicht so gut, aber ähm, ja, äh, Nee, jede vier bis sechs Wochen machen wir eine Sitzung. Und immer dann wieder in denselben Gruppen? Äh, nee, das heißt äh, Ich habe eine Verteilerliste, ja, von x-hundert Leuten. Ein paar hundert Leute, dreihundert drei Leute. Und ich, jedes Mal schicke ich das raus. Ja? Und wenn neue Leute kommen zu, in meiner Liste, dann bekommen sie. Aber jedes Mal, dass ich einen Termin festlege, dann kriegt jeder in diese Verteilungsliste Tandempartner und neu kriegen eine Notiz, der nächste ist in zehn Tagen, dort und dort schreiben sie sich ein. Und äh, ich habe äh, eine, der ist zwölfmal gekommen aus. Ja? Und, aber im Schnitt kommen sie die, die neuen Zugewandten, wie gesagt, viermal. Das heißt, jeder kommt viermal im Schnitt natürlich. Und äh, Tanzamartner dreimal. Also das ist ein bisschen Wiederholung. Frage geantwortet? Danke. Okay. Er macht's. Ja, vielen Dank auch von mir, sehr gute Idee finde ich. Ähm, wird auch vor Ort kartiert mit GWS-Geräten, also im Gelände jetzt in Mannheim zum Beispiel oder eher am Computerarbeitsplatz mit Satellitenbildern für HOT? Das wird nur im Computerraum gearbeitet. Ich, ja. Genau, also wird es wird jetzt nicht, dass man sagt, man wandert oder man geht in die Stadt und man kartiert äh, dort. Und dann überträgt man es am Computer. Später. Nee, ich bin nicht äh, ausgerüstet, um dieses äh, mhm. zu tun. Das heißt, es findet statt in einem Computerraum, PC-Raum, in einer von diesen vier, äh, vier oder fünf äh, Venüs: ähm, äh, Hochschule und, und äh, Volkshochschule, Stadtbibliothek. Die Leute kommen rum. Das ist auch sehr wichtig, dass sie mhm. kommen aus ihrer Sie müssen mir vorstellen, diese, die Neuzugewanderten, die in diese Kurse sind, Integrationskurse, Sprachkurse, ähm, sie haben eine Routine, die von zu Hause, dann wieder in der Schule, dann wieder zu Hause, dann sind die, wenn sie zu Hause sind, sind die in ihrem Milieu. Sie kommen wirklich sehr, nicht sehr oft weg aus diesen aus Runden, die sie machen. Und äh, dass wir in vier oder fünf äh, verschiedenen Orten in der Metropolregion äh, ja, mehr als das äh, tun wir nicht. Weitere Fragen? Ja, danke für den Vortrag. Ganz spannend. Was mich noch interessieren würde, ist nach welchem System ausgewählt wird, in welcher Region gemappt wird. Also wie, wie wird das ausgewählt, wo das Mapping stattfindet? Also ah, wo, das wähle ich aus. Das heißt, welche okay. Hot-Projekte wir arbeiten, das wähle ich aus. Ähm, wie gesagt, äh, ich tendiere ähm, äh, der Problematik, Flüchtlingsproblematik, äh, Flüchtlingscamps oder äh, oder Notfälle, die aufgrund auf von Fl Flüchtlingsproblemen, Kriegsproblemen so weiter. Äh, aber das ist nicht absolut nicht aus. Wir haben, ich war überrascht, da die Leute haben es ein bisschen überrascht von überlegt, wer das äh, Publikum ist, äh, viele, viele, viele äh, äh, muslimische Männer, äh, die, mit, die, die kommen, in Syrien sind nicht alle, so würde ich sagen, 60 Prozent. Und wir haben in Tansania äh, bei diesen äh, Beschneidungsproblematik, äh, Beschneidungs äh, die, die Frauenmutilation, äh, wir haben da gearbeitet und die haben sehr begeistert darauf gearbeitet. Ja, es ist nicht äh, Aber grundsätzlich, das liegt näher. Ja. Uh, und uh, im Kongo, Kamerun, auch wenn es nicht Sy Syrie Syrien sein muss im Mittelosten. Diese Problematik merke ich, es liegt ein bisschen näher dran. Ja? Was mich jetzt noch interessiert du sagtest die haben schon b2 oder c sprachniveau das heißt sie haben mindestens schon vier semester sprich zwei jahre unterricht gehabt plus die zeit die sie vorher da waren das heißt die sind noch nicht die sind nicht mehr frisch in deutschland ja, sondern äh, relativ lange schon da nee, ich meine das ist nicht wie eine uni die ähm, äh, nicht so sehr äh, ich würde sagen im schnitt sind die leute ja, anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre sind sie da. Und ähm, wirklich, die leben, viele davon leben in ihrem, in ihrem Ambient. Ja. Sie haben Freunde, sind ganz tolle Leute, aber leben in ihrem Ambient, haben sehr, sehr wenig Kontakt ähm, mit äh, Einheim Einheimischen. Das Wort ist jetzt ein bisschen, <lacht> ein bisschen ja, aber mit, mit, mit Einheimischen. Und ähm, ja, es ist einfach die Tatsache. Ja. Ich hab, ich, einige haben sich, so grad, äh, wie sagt man, graduiert. Die sind, die als, äh, vor zwei Jahren fingen sie als neu Neuzugewanderte an und ein oder zwei sind jetzt, fungieren effektiver als Das heißt, sie arbeiten mit, einer, die, mit einigen, die wenig, und das ist wirklich sehr gut, wenn so sowas passiert, ja. sie arbeiten mit den Leuten, die, die wenige Zeit da sind oder ein bisschen sozial isolierter sind. Wunderbar. So, äh, recht vielen Dank, Robert, nochmal Einen Applaus. Noch. Ich, ich, bleib, ich bleib, das sind die Unterlagen, und ich bleib noch hier draußen, wenn irgendjemand ein bisschen weiter darüber reden will. Wenn nicht, Sie können mich immer kontaktieren. Okay, danke.